Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Prennable Show. Heute auf einem ganz neuen Sofa, nämlich im, äh, auf dem Sofa in Kleve vom TKZ, vom Technologiezentrum Kleve. Und wir haben jetzt heute noch gar keinen Gast vorbereitet, deswegen äh, plaudere ich einfach ein bisschen so aus dem Nähkästchen und werde euch heute die drei wichtigsten Online-Marketing-Tipps geben, wenn ihr kein Budget habt. Also ganz kostenlos könnt ihr diese drei Online-Marketing-Tipps umsetzen, direkt zu Hause mal nacharbeiten. All das und mehr jetzt in dem Video. Tipp Nummer 1, Instagram und die lokale Suche. Dafür zeige ich euch das am besten mal in der App. Öffnet also Instagram und ihr habt unten natürlich die Suche. Ich sage jetzt mal, als Friseur äh, ist es natürlich wichtig, neue ja, Kunden zu bekommen. Und da würde ich einfach auf Places wechseln. Und ihr könnt dann ganz einfach bei places. Ich bin jetzt natürlich in Kleve, ne? Emmerich ist natürlich auch in der Nähe, Nimwegen ist in der Nähe. Aber ich gehe jetzt einfach mal nach Kleve. Und wenn ich jetzt ein Friseur bin suche ich natürlich Leute, die ganz kürzlich, also recent, Fotos hochgeladen haben und die vielleicht eine neue Frisur vertragen. Also gerade Frauen können äh, ne, natürlich da in die Zielgruppe fallen. Hier die Pia BKM würde ich mir direkt mal anschauen. Äh, ne, ist sie wirklich denn aus Kleve? Das wäre natürlich so eine Frage. Aber angenommen, sie ist jetzt aus Kleve, weil sie das letzte Foto ja auch in Kleve gepostet hat, würde ich sie hier oben über die drei Punkte einfach anschreiben und sagen, Hey Pia, tolle Frisur, hast du Lust beim nächsten Mal einen kostenlosen Haarschnitt bei uns zu bekommen? Ohne absenden. Das ist eine einfache Möglichkeit, um, ich sag mal, für Friseure, äh, ja, 10, 20 am Tag in der Nähe anzuschreiben. Hier die Srutileka, auch in Klever. Äh, ne, auch eine Frau, perfekt. Genau das Gleiche. Weiter geht's. Vielleicht mit der Lisa Schnepp. Okay, hier sehen wir jetzt keine Frisur. Ne, aber hier, das scheint die Lisa zu sein. Hervorragend. Ne, auch anschreiben. Send Message. Und los geht's. Das war ein kurzer, einfacher Tipp, um für Friseure, ich sag mal neue Kunden, über die Instagram-Suche zu bekommen. Das geht natürlich aber auch sehr gut mit, ähm, mit Essen, also für Gastronomie. Kannst du auch wieder auf Recent gehen und dir anschauen, wer würde denn passen. Ne, Gastronomie oder vielleicht auch äh, Einzelhandel. Beispielsweise er hier scheint ja sehr interessiert an Motorrädern zu sein. Ne, also das wäre natürlich... Sehr gut für ich sag mal, Berufsbekleidungshändler, für Motorradhändler, für Autohändler. Er hat auf jeden Fall ein Fable. Und als Autohändler würde ich Ziegler Roman einfach mal fragen. Hey Roman, hast du Lust an einer kostenlosen Probefahrt? Punkt, Punkt, Punkt. Nachricht abschicken, abwarten und das natürlich in der Masse. Ähm, reproduzieren. Mit diesem kleinen Tipp könnt ihr natürlich direkt ein kostenloses Angebot, was ihr bei euch im Geschäft habt, einfach mal preisgeben, um so Aufmerksamkeit für euer Geschäft zu erregen. Dabei geht es aber auch nicht darum, die Leute voll zu spammen und äh, den, ich sag mal, was dann direkt zu verkaufen, sondern erstmal kostenlos zu geben und, wie gesagt, ein, ein gutes Gefühl erstmal dann zu bekommen und wenn du zwei, drei Kunden so, ich sag mal, in der Stunde anschreibst, wenn du gerade nichts zu tun hast, bekommst du davon einmal äh, positive Markenbekanntheit, hast im besten Fall einfach auch einen Dialog mit dem Kunden, der dann vielleicht nachfragt, hey, was bietest du denn an? Ich brauche vielleicht jetzt gerade kein, äh, keine, keinen Haarschnitt, aber dafür äh, vielleicht einen Bartschnitt oder so weiter, wenn du dich jetzt auf Männer fokussierst. Und wenn du die Leute natürlich dann im Geschäft hast, dann musst du natürlich von deiner Qualität und von deiner Leistung auch überzeugen. Und das ist der erste Tipp. Nutze die Instagram-Lokale-Suche, um darüber Kunden zu finden. Tipp Nummer zwei. Nutze google bewertung Und da weiß ich ganz genau, dass jetzt viele sagen, Oh, wie soll ich denn da nachfragen und so weiter. Ganz einfacher Tipp. Wenn du denn den Kunden bei dir vor Ort hast und angenommen, das ist jetzt dieser kostenlose Kunde, den du über Instagram äh, akquiriert hast, dann kannst du ja genau fragen, hey, würdest du uns denn weiterempfehlen? Würdest du unsere Dienstleistung, unsere, unser Produkt weiterempfehlen? Und wenn du dann da ein Ja bekommst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Denn dann musst du im nächsten Schritt fragen, ja, hast du denn Google Maps auf deinem Handy? Und wenn er natürlich sagt, ja klar, habe ich Google Maps auf deinem Handy, dann navigiere ihn genau auf Google Maps und ich zeige dir jetzt mal hier, was du dann machen kannst. Also öffne Google Maps und wenn du bei dir in deinem Geschäft bist, hast du ja direkt auch über die GPS-Navigation bzw. Tracking auch direkt dann den Punkt bei dem Händler. Und wenn du dann näher ranzoomst wie in unserem Fall, siehst du jetzt ja auch das Geschäft von uns. In dem Fall hast du dann dein Geschäft selbst hier vor Ort. Und dann sagst du einfach hier bei Google Maps gibt es die Funktion, wenn du hier auf mein Geschäft klickst, kannst du runterscrollen und hier eben das Feedback oder diese Weiterempfehlung aussprechen. Und ich werde mich natürlich jetzt nicht selbst hier in dem Fall bewerten, aber hier könnte natürlich äh, am besten Fall auch die Leistung, ne? also sehr gute Online-Marketing-Beratung für lokale Geschäfte. Das wäre jetzt in dem Fall natürlich sehr interessant. Es ist natürlich wichtig, dass du hier auch ihm ein paar Tipps gibst, was er denn da reinschreiben kann. Also er sollte auf jeden Fall deine Leistung oder dein Produkt reinschreiben, wo er dich denn auch aufgefunden hat, also in welcher Stadt. Das ist natürlich sehr gut und auch, ich sage mal, ein emotionaler ja, Adjektiv, also super gut oder ähm, toll gelöst oder vorbildlich und so weiter. Diese Adjektive nutzt Google natürlich auch, um dann am Ende daraus eine Zusammenfassung zu machen und direkt auch dann bei Kunden in dem Ergebnis widerspiegeln zu können. Das war der Tipp Nummer zwei, nutze Google Maps bzw. die Bewertungsfunktion innerhalb von Google Maps. Das ist der einfachste Weg und ich sage mal ein butterweicher Ablauf, um neue Bewertungen von begeisterten Kunden zu bekommen. Der dritte und letzte Tipp werde ich euch hier am MacBook mal zeigen. Er ist auch nicht ganz kostenlos. Ihr müsst ungefähr 1 Euro pro ähm, ja, Kunden rechnen, denn ihr könnt ganz einfach mit Mailchimp Postkarten versenden und das ist eine super effektive Möglichkeit, um einfach auch was... Ja, ähm, visuelles, was Haptisches auch beim Kunden, bei der eigenen Adresse zu platzieren und auf sich aufmerksam zu machen. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz hier am Laptop. Wenn du in deinem Mailchimp-Konto drin bist, kannst du hier rechts oben einfach auf Create Campaign klicken und eine Postkartenkampagne auswählen. Du siehst hier schon, es wird ab fast 70 Cent pro Karte kosten, plus natürlich aber auch noch Versand. Und hier brauchen wir einen Namen, einen ganz kleinen. Ich mache jetzt einfach einen Testnamen. Das wichtigste erstmal ist überhaupt, dann die, die Empfänger zu definieren und hier kannst du entweder deine, dein neues Publikum, eine neue Liste auswählen oder wenn du schon vorher eine Liste vorbereitet hast an Adressen, die in deiner Nähe, in deiner Umgebung, in deinem Viertel sind, kannst du die natürlich auch schon hier auswählen. Das haben wir in dem Fall auch schon gemacht, also hier haben wir 100 Kontakte mal die, ähm, in die Liste geladen. Und äh, du könntest jetzt hier noch dein Budget angeben. Also wenn du jetzt nicht unbedingt alle 100 erreichen willst, musst du das auch nicht. Also du kannst hier dein eigenes Budget eingeben. Wenn du jetzt 10 äh, Euro ausgeben willst, würdest du natürlich auch nur 10 Postkarten verschicken. Wir wollen in dem Fall alle äh, erreichen, also alle 100 Kontakte in unserer Liste und geben dementsprechend auch 100 Euro Budget hier ein. Und das können wir dann speichern. Und hier im nächsten Schritt einfach den Inhalt hinzufügen. Also es gibt eine Vor, eine Frontseite und eine Backseite. Du kannst hier schön mit diesen Maßen ein Bild erstellen mit Canva beispielsweise. Das kennst du bestimmt auch, wo du einfach deine eigenen Maße auch nochmal detailliert eingeben kannst und ich sag mal auf Design erstellen benutzerdefinierte Maße 8.000 Uh, 75, 75 mal 13,50 Pixel und los geht's. Dann hast du hier auf jeden Fall in deinem Canva-Design schon mal uh, eine Möglichkeit, ja dir vielleicht auch über so eine Art Vorlage direkt auch die Aufmerksamkeit von deinen Kunden zu holen. Also vielleicht als ähm, ja, Shop, der auf Mütter zielt, wäre das beispielsweise eine super Vorlage. Hier kannst du vielleicht noch das Bild anpassen, sodass dann ähm, das auch... Mehr noch äh, auf Resonanz stößt und hier im nächsten Fall hochladen. Genauso hier für, den, für die Hinterseite hast du die Möglichkeit, eine kleine Überschrift, ja, hallo aus dem Törtchen beispielsweise, äh, reinzuschreiben, und aus dem Törtchen Club, das passt besser äh, und Kannst du sogar noch einen kleinen Gutscheincode hinterlegen, wenn du denn eben auch willst, dass der Kunde bei dir einkauft. Hier hättest du auch die Möglichkeit, dann noch, wenn dein Online-Shop, also wenn du einen Online-Shop hast, den auch zu hinterlegen, sodass die Leute entweder zu dir lokal oder eben auch online einkaufen können. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit. Genauso auch das Logo hinterlegen und los kann es dann schon gehen. Das war der Tipp, Postkarten mit Mailchimp zu verschicken und probiere die einfach mal aus. Testet die, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder ob ihr Hilfe braucht äh, bei der genauen Umsetzung, Rückfragen habt. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn ihr hier Feedback da lässt und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal zur Prenable Show.